Boxschuhe? Boxschuhe für Frauen und Männer? Besuche jetzt unsere Webseite und schaue dir unseren absoluten Top Boxschuhe an. Aus besten Materialien angefertigt. Top Design, Top Qualität. Wir versenden auch nach Deutschland. Handgemachte, resistente Boxschuhe Unisex. Top Design aus Italien. Getestet in den besten Boxclubs in Amerika. Besuche jetzt unsere Webseite in der Beschreibung und profitiere vom Gutscheincode und spare 10% vom Verkaufspreis. Wir liefern nach Deutschland, Schweiz und auch nach Österreich.